Die Leute hören sich nicht mehr zu Habe ich im Internet gelesen Ja, dann wird das ja wohl auch in Zukunft irgendwann mal so gewesen sein Alle rühren nur noch Buch Bevor wir Feierabend machen, machen wir hier noch alles Besen rein, saugen uns ein Bier am Tresen rein, setzen da rum und dösen ein. Und der Tresenphilosoph läutet uns mit seinen Thesen ein. Die Leute hören sich nicht mehr zu. Ist das Elend unserer Zeit? Wenn das so weitergeht, dann sind wir bald wieder so weit. Wir verstehen uns, ich und du. Ich so, wie du das jetzt, was ist mit dich und du, wie weit ist so weit? Er so, hör doch einfach mal zu, dann weißt du Bescheid. Ich so, habe ich doch gemacht, du hast gesagt. Er so, nee, offensichtlich nicht, sonst sie nicht gefragt. Ich so, doch, er so, nee, ich so, oh, tut mir leid. Er so, ach, ist jetzt auch egal, bin ich schon gewohnt. So ist es meist, was wieder mal beweist die Leute hören sich nicht mehr zu. Keiner leitet mehr ein Ohr. Klar würde ich auch nicht machen. Wer weiß, in welchem Zustand du es wieder bekommst. Würden die Leute sich mal zuhören, würden sie merken, dass alle nur noch Buch hören und das Zuhören eigentlich per Antwort die Säue ist, weil alle nur noch rumkeifen, um irgendwie Likes abzugreifen und wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, was du meinst, die ist ja wohl nicht mein Problem, sondern deins Und eigentlich müsstest du denen mal sagen, Junge Wenn dir egal ist, was die Leute verstehen Dann halt einfach die Fresse Aber das sagt keiner Stattdessen posten die Leute Emojis Wo traurige Gesichter drauf abgebildet sind Gefaltete Hände in Geld und Herzen in rosa Und die anderen Leute liken das Und teilen das in ihrer Timeline Und schreiben dazu in den Kommentaren die Leute hören sich nicht mehr zu. Hat schon 700 Likes, gefühlt schon 2000, dann ist das jetzt die Wahrheit. Jedenfalls für mich, die hängen ab mit ihrer Crew. Vorausgesetzt sie haben eine, andernfalls halt alleine. Ist nicht alles Gold, was glänzt, die Leute hören sich nicht mehr zu. Sonst hätte ich viel mehr fänden.